Kontaktieren Sie uns für Teambuilding-Events in Barcelona. At Barcelona.teambuilding auf Facebook. Teambuilding-Events fördern die Kommunikation und den Zusammenhalt unter den Kolleginnen und Kollegen, so die Erfahrung aus der Praxis. Welche Art von Teambuilding-Event für Ihr Team oder Unternehmen zum gewünschten Erfolg führt, hängt von der Anzahl der Teilnehmenden, dem Anlass, dem Zeit- und Kostenaufwand und der Jahreszeit ab. Manche Teambuilding-Events können Sie das ganze Jahr über buchen. Bei anderen ist dies nicht unbedingt möglich. Dem Teamspirit auf der Spur. Teambuilding-Events, wie Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit mit der gemeinsamen Bewältigung einer handwerklichen Aufgabe verbinden, sind im Sommer ebenfalls besser aufgehoben als im Herbst oder Winter. Ein Floß, eine Brücke, ein Katapult oder eine Seifenkiste lassen sich im Freien bei wärmeren Temperaturen mit sehr viel mehr Spaß bauen und ausprobieren als mit Klammenfingern. Und genau darum, kontaktieren Sie uns noch heute via Facebook unter barcelona.teambuilding. Wir haben die größten Teambuilding-Events für Ihre Firma auf Lager. Und wenn es sein soll, gerne auch in deutscher Sprache oder Englisch. Besten Dank für Ihr Interesse.